Get to the Jabba. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute nicht nur ein Gameplay, sondern auch ein Aufruf an euch, denn äh, ich möchte, dass ihr euch mal das Game Kitchen Island VR anschaut. Es ist momentan äh, auf Kickstarter und äh, die Entwickler, die Indie-Entwickler, die deutschen Indie-Entwickler suchen Unterstützung auf Kickstarter und ja, da kommen wir ins Spiel. Ich habe es auch schon unterstützt, weil ich möchte VR eh unterstützen. Deshalb habe ich damals den äh, YouTube-Kanal gegründet, um VR weiter zu verbreiten, weil es niemand kannte, den ich äh, so im Umkreis hatte, und äh, ja, da habe ich mir gedacht, okay, du gründest jetzt auch einen Kanal und äh, verbreitest VR. So, und jetzt möchte ich auch deutsche Entwickler unterstützen, denn die glauben auch an VR, genau wie wir. Und äh, ich denke mal, jeder hat, egal, wenn es nur ein Euro ist oder 5 Euro, 10 Euro, 90 Euro, ist egal. Wenn ihr denkt, okay, ich möchte diesen Entwickler unterstützen, ich finde das Spielprinzip auch eventuell cool. Dann äh, ja, würde ich mich echt freuen und die Entwickler würden sich mit Sicherheit auch freuen. Also überlegt mal, ob ihr ihnen noch ähm, ja, eine kleine Unterstützung über Kickstarter zukommen lasst. Ähm, der Entwickler sucht 2500 Euro und es sind momentan 862. Und komm Leute, wir schaffen das noch. Bis zum 2. November haben wir noch Zeit. Und äh, ja, so kann der Entwickler den Traum verwirklichen für ein echt cooles Game, meiner Meinung nach. Äh, mehr so ein Fun-Game und äh, ja um was geht sich wir äh, sind auf einer Insel wir haben da eine, eine Kochstation sage ich mal und äh, ja die Level ändern sich auch immer wieder und äh, wir kriegen immer Aufträge was wir machen sollen Burger äh, natürlich welche mit Käse Tomate äh, Fleisch nur Fleisch äh, dann kommen noch Pommes dazu und ja je nach, je nach Ziel was wir im Endeffekt am Ende bei Kickstarter erreichen kann noch so viel mehr dazu kommen und äh, ja das ist nur ein Alpha-Gameplay, was ihr hier auf meinem Kanal jetzt gesehen habt oder gleich sehen werdet. Und ähm, ja, von daher, ähm, es, es läuft eigentlich relativ gut und stabil. Steuerung müsste so ein bisschen noch gefeilt werden daran, aber ansonsten äh, finde ich es super. Ich habe jetzt Teleport benutzt, weil ich mit dem Free Locomotion jetzt nicht so wirklich klar kam, weil da auch kein Snap-Turn bei war. Und, äh, aber das sind alles Sachen feinabstimmung die werden am Ende des Spiels, wenn das Spiel fertig ist, werden die auf jeden Fall eingefügt in den Optionen und ja. Ähm, der Entwickler hat auch einen Discord, den werde ich unten in die Beschreibung verlinken. Äh, da könnt ihr auch gerne Fragen stellen und äh, da gibt es auch eine Demo zum Runterladen, die ich jetzt auch habe. Die könnt ihr dann auch mal testen. Es ähm, soll auf SteamVR für alle Brillen erhältlich sein. Es soll in den äh, Oculus Store kommen, da kann man dann mit äh, ja, Rift oder Quest zocken. Ähm, Crossplay soll zur Verfügung stehen, also dass sich SteamVR mit äh, Oculus User zusammen dann, äh, dass, dass man spielen kann. Und äh, ja. Momentan ist, glaube ich, ein player multiplayer geplant. Und ähm, ja, alleine ist es echt, wird stressig. Mit Sicherheit zu zweit auch, aber zu zweit macht es dann natürlich äh, viel mehr Spaß, wenn äh, man sich die Aufgaben so ein bisschen einteilen kann. Und äh, ja, dann kann man mit Sicherheit lustige, äh, ja, lustige Games, äh, Gameplays mitmachen, denke ich mal. Da kann man, kann ich mir vorstellen, dass man da den einen oder anderen Livestreamer mitmacht. Äh, ich glaube, das äh, wird witzig. Ja, Leute. Gucken wir uns einfach mal kurz die Kickstarter-Kampagne an und äh, danach geht es auch direkt ins Gameplay. Und hier sind wir auf der Seite und äh, ja, ihr seht, ich habe jetzt erstmal 20 Euro beigetragen. Mir geht es finanziell auch nicht mega gut, also ich habe jetzt äh, nicht zu viel Geld, von daher äh, ist 20 Euro auch viel für mich. Aber äh, wie gesagt, ich möchte den, den Entwickler unterstützen und äh, ja, wie wir hier sehen, der Entwickler kommt aus München. Und echt, zweieinhalbtausend Euro ist jetzt nicht zu viel verlangt. Und ähm, ja, ihr bekommt ja da, dafür auch was. Und äh, was wir bekommen, das könnt ihr euch dann hier anschauen. Ne? Es, gibt, es geht sogar so weit, ich glaube für 120 war es, dass man einen eigenen Charakter bekommt im Spiel. A very special golden character in the game. Also wäre natürlich cool, wenn äh, so ein Charakter von mir da rumlaufen würde, aber 120 Euro ist mir leider auch echt zu viel. Äh, von daher musste ich da äh, passen. Äh, für 90 Euro gibt es den auch noch. Ne? Irgendwo stand es auch noch mal irgendwas. Auf jeden Fall guckt euch das Ganze an, wie viel möchtet ihr ähm, ja, oder wie viel könnt ihr abgeben, äh, unterstützen. Und, äh, ja. Und wenn es nur ein Euro ist, ist es nur ein Euro. Aber vielleicht hilft der am Ende auch, um, das, äh, um die Kickstarter-Kampagne hier ja, zum Ende zu bringen. Ne? Wie gesagt, ich werde es äh, unten in die Beschreibung verlinken. Guckt euch das an. Hier sind die ganzen Stretch Goals, die noch ähm, ja, möglich sind zu erreichen. Aber in den paar Tagen, die wir haben, wird das natürlich erstmal schwierig werden. Und hier sehen wir es auch, ist äh, für Oculus Quest, Oculus Desktop und Steam VR. Und äh, ja, es, es klappte echt gut. Also die Steuerung klappte ganz gut, außer das Movement jetzt. Aber äh, gut, ähm, wenn das einmal angepasst ist für Free Locomotion, ähm, dann wird es mit Sicherheit auch besser laufen. Ich bin immer irgendwie mit der Wand kollidiert. <lacht> das passte nicht ganz gut bei mir hier. Aber äh, ansonsten hat es mir schon Spaß gemacht. Ähm, Im Singleplayer ist das natürlich jetzt... Ja, ist, ist, ist witzig, aber ich denke mal, zu zweit wird es noch äh, viel witziger werden. Und äh, ja, man kann sich am Anfang hier so Charaktere aussuchen, äh, welche Schürzen man haben will und so weiter. Das habe ich euch jetzt im Video nicht gezeigt, aber das kann man dann halt auch äh, auswählen. Und äh, man hat ein kleines Tutorial, was ich hätte besser äh, bis zum Ende spielen sollen. <lacht> das seht ihr aber gleich. Und äh, ja, ich würde sagen... Ich rede nicht mehr lange um den heißen Brei oder um den heißen Burger und äh, los geht's mit dem Gameplay. So Leute, hier sind wir in Kitchen Island VR und als allererstes möchte ich nochmal betonen, es ist hier eine ganz frühe Alpha Version. Es ist nur um zu zeigen, wie das Spielprinzip aussehen wird und äh, der Content wird natürlich noch viel viel mehr und äh, dafür brauchen die Entwickler natürlich Geld und deshalb die Kickstarter Kampagne, deshalb dieses Video hier, ich möchte den Entwicklern helfen und äh, ja, deshalb versuche ich jetzt hier mal so ein bisschen was zu zeigen und äh, ja, es können immer noch Bugs auftreten, es läuft noch nicht alles so super flüssig und gut, äh, eben bin ich mal ganz kurz weggeflogen, aber das ist ganz normal in der Alpha, dass Bugs äh, da sind, es äh, soll halt auch nur jetzt das Spielprinzip wirklich zeigen. Ähm, wir haben hier die Options und hier kann man Teleport Left, Teleport äh, Right, also hier Right, Left. Speed Locomotion hat mir noch nicht so zugesagt. Da fehlt mir noch das Wechseln links-rechts. Wo ist Snap Turn? Wo ist die Bewegung? Das fehlt mir noch. Also links rechtshänder äh, Deshalb mache ich jetzt hier erstmal Teleport Left. Und äh, ja, es wird auch Multiplayer geben. Und äh, wir spielen jetzt aber erstmal den Singleplayer. Es wird Crossplay geben zwischen Steam VR und Quest oder Oculus User. Single-Player und wir spielen direkt mal eine Mission. Ich äh, habe eben nur mal ganz kurz was äh, gebaut äh, und gezockt, aber ich bin jetzt nicht wirklich gut, von daher, hab Mitleid mit mir. <lacht> so, jetzt geht's los. Look, I have a new einmal Fleisch und einmal Tomate. So, Tomate hacken wir dann schon mal. Zack, Zack, zack, zack, zack, zack, zack, <lacht> zack. So, das haben wir schon mal fertig und jetzt brauchen müssen wir Fleisch machen. Fleisch ist hier. Super, als Vegetarier muss ich hier Fleisch machen. Ne? Unglaublich. Was tue ich nicht alles für VR? So, schönes Patty. Dann brauchen wir noch ein Brötchen. Zack. Look, I have a new das müssen wir jetzt anbraten. Und dabei bin ich eben komplett weggeflogen. Warum auch immer. Okay, wir haben eine neue. Ich glaube, im Multiplayer macht das richtig Spaß. Könnte lustig werden. So, jetzt haben wir den fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den hinbringen muss. Hier. Also das fehlt mir jetzt noch. Hat nicht aufgepasst, ne? Hm. Ach, ja hier sind die fertigen Produkte. Denke ich mal. Hey, I got a new recipe for you. Oh, jetzt, jetzt wird es hier aber echt. So. Also, können wir direkt schon mal mehr Fleisch machen. Komm, komm, komm. Aber der ist nicht abgearbeitet, ne? Warum? Warum ist er nicht abgearbeitet? Ich es nicht. Kommt der doch hier hin? Ja, nimm. <lacht> you need to hurry up. Ich weiß. Ich weiß. Chaosküche hier. Komm, fertig? Next one. Der wollte nur Fleisch drauf haben, das ist gut. Das kriegen wir hin. Sollte schnell gehen. Das bringen wir da auch unter. Und dann haben wir noch einen, den mit Käse. Käse, Käse, Käse, Käse. You need to hurry up. Ja, ja, ja, ich weiß. So, äh, Käse und Fleisch. Oh Gott! Notabschaltung! Ja, den können wir wegschmeißen. Und für die, für die Fische machen wir nochmal was hier. Aber wie ihr seht, absoluter Noob hier. <lacht> Diese hatten wir, ich hole noch mal ein Brötchen, Brötchen, Brötchen. Oh, hier muss man ein bisschen... No, no, no. Come on. Hurry up. Nein! <lacht> Ach, ist es denn? Na komm. <lacht> Keine Ahnung, ich mache irgendwas falsch. Oder muss man die. Muss man die fertig dann hey, hinlegen? Hey! Warte, wer war? Ist ja egal. incorrect. Okay, Leute. Jetzt no, weiß ich. No, no. Incorrect. Jetzt weiß ich, wie es geht. Aber war lustig. <lacht> so, wir machen jetzt nochmal Restart. einmal hier richtig spielen ja, ich hätte das tutorial zu Ende spielen sollen ne? Merkt euch das? Tutorial ist ganz wichtig. So, hier sind die Teller immer. Das heißt, man kann sich hier schon mal Teller holen und auch hier ne? Fleisch. Die wollen immer Fleisch nur, die Leute. Jetzt sind wir aber besser gerüstet, oder? So, da ist das Brötchen. Der ja, wollte nur Fleisch haben, dann holen wir jetzt nochmal Salat schon mal. Kommt bestimmt auch gleich noch. So. Look, I have a new recipe. So. Gleich. Zack. Very nice. Und tschüss. Ein gutes Free Locomotion wäre hier natürlich besser. Aber wird es natürlich noch geben, ne? Ich konnte aber eben beim Free Locomotion nicht einstellen, ob ich ähm, Snapturn dann dann haben will. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, ist eine Alpha-Vision. Kann man mit leben. Hey, I got a new for you. Ich denke mal, die Wünsche werden natürlich später noch berücksichtigt. Oh. So, Fleisch hier. So, der will jetzt Käse. Käse, Käse. So, wieder ein Patty machen. Patty Patty. Das geht schnell. Hey, I got a new recipe for you. Okay, Tomate, jetzt warte ich aber erst, ich noch nochmal hier Schnell Teller, zack. So, der wollte Tomate und Fleisch haben, das ist kein Problem. Tomate, Fleisch, so. Nur Fleisch, okay? Wir voll die Sonne und wir lassen die das Ding auf, ne? Nur Fleisch. We need to hurry up. New recipe coming in den haben wir jetzt noch, oder? Very nice. Okay. Der wollte Salat haben, Käse. Käse haben wir, Salat haben wir. Brauchen wir noch Fleisch. Na komm. Hier will auch keiner mal einen vegetarischen Burger, ne? Komisch. Na komm. New recipe coming in. Jetzt wird stressig. Oh, yeah. Ich werde auch hungrig, wenn ich hier alles zusammenbaue. Zack, zack. Komm. So, hier, du warst es, ne? Well done. Salat? Na komm. Zack, zack, zack. Uh, Salatkäse Käse Ganz feine feine Scheibe Käse New in. Könnt ihr echt einer stehen in Multiplayer und die ganze Zeit Burger Patties machen Warte erstmal ich hole schon mal einen Teller so zack der wollte Salat, genau. Nimm, den, nimm den Teller. Ja. Well done. Nur Fleisch? Nur Fleisch sollten wir noch irgendwie hinkriegen, oder? Ah. Hurry up, people are getting hungry. Also bis auf äh, Movement, was mich so ein bisschen stört, läuft echt gut, muss ich sagen. Look, I have a new recipe. Ja, wollte nur Fleisch haben, so. Well done. So, da haben wir äh, Käse. Ich bin wieder zu nah an der Wand hier. New Recipe coming in. So okay. Super, hat gut geklappt. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Get to the chopper. I get to the chopper. So. Haben wir noch einen. Noch eine Mission oder war das das schon? Noch eine Insel war doch eben da, ne? So, jetzt gucken wir uns die Insel noch an. Mal ganz kurz, spiele ich jetzt nicht zu Ende, aber, na guck mal, da sind Kartoffeln, da ist eine Fritteuse, also die, die Sachen werden auch immer umfangreicher und äh, natürlich ist es dann nachher cool, wenn man dann äh, mit wirklich mehreren Leuten, einer kümmert sich da um die Ecke, wie halt im Restaurant, ne? also. New recipe coming in. Ich schneide jetzt hier erstmal so unterladen ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Ah, oh, jetzt hänge ich wieder hier an der Wand. Also ich brauche echt Free Locomotion. Mit Teleport komme ich gar nicht klar. So, wo haben wir? So, Brötchen. Teller, Teller, Teller. Hey, I got a new recipe for you. So, der wollte Käse noch haben. Der will Salat und Pommes? Käse. Ah, jetzt habe ich gecheatet. Pommes will der haben auch noch. Ich mach Pommes. New recipe coming in. Und der wollte das haben, ne? Ja. Perfekt! perfekt. So, der will äh, nur Fleisch haben, okay. Nur Fleisch. Ne, nicht nur Fleisch, sondern auch Salat. Salat kriegst du. Und Pommes will der wieder haben. Hurry up, people are getting hungry. Ja, ich... ich wie eben schon erwähnt, ich habe auch Hunger. Wieso? Ah. Das passiert mir nur, wenn ich Teleport benutze, sowas. Aber ist nicht äh, das Problem vom Spiel, sondern meins. <lacht> so, du kriegst gleich du kriegst eine Lieferung. Kein Problem. Very nice. Aber oh, das schaffen wir nicht mehr. Salat und äh, Salat haben wir noch. So. Ähm, Pommes ist das Problem, ne? The Das war klar. Das brennt wieder. Lichterloh. Hier für die Möwen. So, Leute. Ich höre jetzt hier mal auf mit dem Video. Es soll nur ein kurzes Video geben. Ich wollte mal kurz zeigen, um was es sich hier geht. Und äh, ja, ihr seht. Also ich finde es echt cool. Echt nice gemacht. Und äh, alleine macht das natürlich... Noch nicht mal halb so viel Spaß, ich denke mal wirklich im Koop, äh, das sind die Stärken von dem Spiel hier und äh, ich hoffe, dass die Entwickler ihr Ziel erreichen und das ja, irgendwie das noch äh, irgendwie. schaffen. Es sind nicht mehr viele Tage bis zum 2. November und äh, ja Leute, wenn ihr noch ein paar Groschen oder Cent übrig habt, dann spendet die doch äh, bei Kickstarter und unterstützt somit den Entwickler hier. Würde mich echt freuen, wenn wir das zusammen gemeinsam packen, hier die zweieinhalbtausend Euro zusammen zu bekommen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video hier. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen und nicht vergessen, dieses Spiel hier zu unterstützen. Dankeschön, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.